Von Rivanazzo Therme durch die Weinfelder Rechtsabzweigung bei der Kirche in Rivanazzo Therme Gerade weiter bei der Gabelung mit dem Parktor. Linksabzweigung. Weiterfahrt rechts entlang des Waldrandes. Links zur Zufahrt zum Single nach Pozzolpropo. Rechts sind ein Single nach pozzol Grappler. Das letzte Stück fahren wir auf der Straße nach Pozzol Groppo. Municipio mit Trinkwasserbrunnen in Pozzo Auffahrt Monte Brienzone. Nach links, das sind Privatbesitz befindliche Anwesen von Monte Zone. Mittig in Abfahrtszinke. Markante Linksabzweigen auf der Hälfte der Abfahrt. Sobald wir wieder Asphalt erreichen, links weiter nach Volpedo. am großen Baum bei den Weinfeldern links vorbei. Bei der Jungpflanzung gerade weiter auf verwachsenen Weg bleiben. auf schönen Damm nach Volpedo. Colpito. Casa al der Allee gibt es mehrere Cafés. dem roten Haus mit dem Zebrastreifen muss man rechts abbiegen.